Das ist der Cloud Flyer von ON? Norbert, was macht den Schuh besonders? Vor allen Dingen natürlich die spezielle Technologie, die man von ON hier kennt seit vielen Jahren. Diese Clouds, also zwölf Stück hier als dämpfendes Material. Das heißt, die Clouds drücken sich zusammen, geben dann die Energie wieder frei. Ähm, beim Cloud Flyer, das ist so, man kann unglaublich viel mit diesem Schuh machen. Ja, also Kürzere Strecken, ist sehr, sehr leicht. Ähm, ich glaube auch interessant, eine breitere Zehenbox, also auch ähm, Menschen mit etwas breiteren Füßen kommen da sehr, sehr gut mit zurecht. Ähm, und hat eine tolle auch Passform und ist hochwertig verarbeitet. Ich glaube, das zeichnet alle On-Schuhe aus ähm, und da spielt der Cloudflyer in dieser Riege sehr, sehr gut mit. Vielen Dank, vielen Dank. Mal sehen, was Sandra noch ergänzen kann. Ja, danke dir, Michael, für den On-Cloud-Flyer. Und hat jetzt der JJ getestet, der steht neben mir von den Laufprofis. Wie war ja, der Cloud Flyer von ON hat super Spaß gemacht zu laufen. Mhm. ist ein direkter Laufschuh, sehr dynamisch, sehr sprunghaft, auch im ersten Moment. Einfach ein Schuh, den ich gerne trage. Ja. Okay, du trägst ihn gerne. Was würdest du denn sagen, welche Läufertypen, welche Distanzen ist dieser Schuh besonders geeignet? Also ich würde sagen, dass der Schuh sehr gut für Laufeinsteiger gedacht ist. Ja, und für Leute, die gerne so zwischen 5 bis 10 Kilometer laufen. Okay. Und einfach nur ein Schuh, der viel Spaß macht. Für Leute, die mal ein bisschen was Leichteres haben wollen. Okay, gerne auch zum Einstieg wahrscheinlich. Genau, gerne auch zum Einstieg. Perfekt geeignet dafür. Danke dir. Ich habe dir getan. Oh,